Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie hier alle herzlich im Landratsamt begrüßen. Aber äh, mein besonderer Gruß gilt natürlich heute den äh, ankommenden Flüchtlingen aus Afghanistan und aus Indien, die heute alle neun, also auch einschließlich der Kinder, mit hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass äh, nach äh, doch schwierigen Wochen und Monaten wir jetzt in Tröglitz soweit sind, dass wir ähm, diesen Schritt gehen konnten. Seit Dienstag sind in Tröglitz insgesamt neun Flüchtlinge in zwei vom Burgenlandkreis angemieteten Wohnungen untergebracht. Und es handelt sich dabei eben um drei Familien, jeweils Vater, Mutter und Kind, von denen zwei Familien aus Äthiopien kommen und eine aus Indien. Aus Afghanistan, Entschuldigung. Entschuldigung. Am äh, Dienstag sind sie angekommen und äh, uns von der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt hierher gebracht wurden. Und gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich die Flüchtlinge hier im Landratsamt bereits am Dienstag äh, willkommen geheißen, aber auch darüber unterrichtet welche besondere Situation die Flüchtlinge im Ort Tröglitz vorfinden. Ich denke, das gehört auch dazu, darüber zu sprechen. Meine Bitte an Sie als Vertreter der Medien und auch der Öffentlichkeit ist, wenn Sie nachher die Möglichkeit nutzen, Fragen zu stellen, diese Fragen möglichst nicht auf die Vergangenheit in Tröglitz, sondern auf die Zukunft zu richten. Wir wollen unsere neuen Mitbewohner in Tröglitz nicht verunsichern, sondern wir wollen ihnen ein gutes Willkommen gestalten. Die Ausländerbehörde im Landratsamt des Burgenlandkreises hatte in den letzten Wochen die Unterbringung vorbereitet. Es wurden aus insgesamt fünf Mietangeboten zwei Wohnungen ausgewählt, in denen jetzt eben diese drei Familien untergebracht werden. Die Ausstattung der Wohnungen ist in einem einfachen Standard. Wir haben im Vorfeld der Ankunft und auch nach der Ankunft der drei Familien die Kindertagesstätte in Tröglitz informiert und ebenso die Grundschule. Denn Sie sehen ja, wir haben hier... Einen Grundschüler auch dabei, das müsste Sayad Gorbani sein, der bereits im Grundschulalter ist und dann demnächst auch die Grundschule in Tröglitz besuchen wird. Der junge Herr hier an meiner Seite. Ähm, wir haben weiterhin ähm, die Organisation der ärztlichen Versorgung geklärt, also auch der ambulanten ärztlichen Versorgung, die im Falle von Tröglitz das Klinikum Burgenlandkreis in Zeitz übernehmen wird. Und wir haben diese Möglichkeit auch schon einmal nutzen müssen. In circa zwei Wochen wird dann vor Ort in Tröglitz der erste Kurs, Deutschkurs ein Erstorientierungskurs stattfinden. Dieser Kurs wird ca. 150 Unterrichtseinheiten beinhalten und etwa dreimal pro Woche stattfinden. Und äh, wir erfüllen damit auch einen, einen Wunsch, eine Bitte, die unsere Flüchtlinge bereits am Dienstag hier im Landratsamt geäußert haben, nämlich so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu erlernen. Meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen heute, sie insgesamt über die Situation der Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge und Geduldeten im Burgenlandkreis zu unterrichten. Wir haben im Jahr 2015 nochmals eine deutlich, einen deutlichen Anstieg der Zahlen zu erwarten, während wir im Jahr 2013 284 Personen und im Jahr 2014 606 Personen untergebracht haben, rechnen wir in diesem Jahr mit 1.040 Asylantragstellern und 130 Folgeanträgen, also mit rund 1.270 äh, Personen, die in dem Burgenlandkreis kommen werden. Wir haben bisher mit Stand von heute 6, 426 Personen aufgenommen und haben auch gerade am heutigen Tag wieder einen Transfer von 18 Personen aus der zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt vor uns. Äh, wenn ich die Gelegenheit habe, als kleiner Landrat äh, hier vor so vielen Medienvertretern zu sprechen, dann möchte ich heute auch deutlich machen, dass ich seit den Ereignissen in Tröglitz hinsichtlich der finanziellen Situation unserer Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt, die für die finanziellen Dinge zuständig sind und für die Aufgaben zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zuständig sind, Wesentliches verbessert hat. Sie wissen, dass das Land Sachsen-Anhalt insofern eine Vorreiterrolle einnimmt und den Landkreisen zugesagt hat, die Kosten nach dem Asylverfahrensgesetz für die Betreuung und Unterbringung zu übernehmen. Und es gibt mittlerweile eine Zusage der Landesregierung in Höhe von 8.600 Euro als Pauschale pro Person. Und ja, diese Kosten zu übernehmen und zuzüglich Leistungen bei der Beschulung der Kinder, bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen und für Integrationshelfer zu erbringen. Aus meiner Sicht ist das so, dass das Land Sachsen-Anhalt damit eine Vorreiterrolle deutschlandweit einnimmt. Und weil gerade heute und dann auch in den nächsten Tagen die Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten in Berlin stattfinden, habe ich natürlich damit verbunden auch die Hoffnung, dass der Bund äh, sich intensiver als bisher an der Finanzierung beteiligen wird. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich die wirklich nur freundlich gemeinte Bitte an Sie als Vertreter aller Medien richten, sich auch in die Situation unserer neuen Bewohner in Tröglitz zu versetzen. Es ist uns gelungen, in den ersten zwei Tagen eine gewisse Ruhe in das Ankommen zu erzeugen und ich möchte Sie einfach um Zurückhaltung in der Berichterstattung bitten, so lange und so weit es sich eben um das persönliche Lebensumfeld Handelt. Ich glaube, wir haben mit der heutigen Pressekonferenz einen Schritt getan, der an die Grenzen dessen geht, was Menschen, die aus schwierigen Situationen und in gefährlichen Lebenslagen hierher nach Deutschland gekommen sind, was man diesen Menschen an öffentlicher Aufmerksamkeit zukommen lassen kann. Und ich bitte Sie darum, dies auch in Ihrer Berichterstattung in den nächsten Tagen und Wochen zu berücksichtigen. Wir wollen ja alle einen Erfolg in der Integration dieser ersten neuen Menschen in Tröglitz erhalten und dabei haben sie auch eine große Verantwortung zu erfüllen. Ich danke Ihnen. Zur Initiative Miteinander Füreinander in Tröglitz ist zu sagen, dass diese aus diesen Ereignissen der letzten Monate in Tröglitz entstanden ist, wo sich Menschen einfach äh, gegen Fremdenfeindlichkeit gestellt haben, sich zum Teil ja auch in der Kirche zu den Friedensgebeten wöchentlich getroffen haben, aber vor allem auch Menschen aus Türk und Umgebung äh, sich zusammengefunden haben, um etwas konkret an Stellung, um Stellung zu beziehen, aber auch um etwas konkret zu tun. Wie das immer so ist, gibt es einen großen Kreis, der das mitträgt, etwa 40 Personen, und einen inneren Kreis, der so die Aktion selber durchführt, auch in den letzten Tagen schon sehr hilfsbereit und tatkräftig mit angepackt hat und einfach guckt, ohne größeres Aufsehen, dass den Menschen geholfen wird. Also so stehe ich wirklich bloß für eine Reihe von vielen Menschen, die sich zurzeit sehr in Tröglitz engagieren. Es gibt nicht nur in Tröglitz selbst die Initiative Miteinander Füreinander. Wir haben auch viel Zuspruch, Unterstützung und Hilfe erfahren von außerhalb. Viele haben mitbekommen und ist auch davon berichtet worden, von dem ersten Benefizkonzert am 1. Juni, das wir in Alt-Tröglitz im Rezept veranstaltet haben. Es wird ein zweites kommen, darauf möchte ich auch ganz besonders aufmerksam machen. Am 21. Juni, am Sonntag, wird Professor Biller kommen aus Leipzig mit hochkarätigen Musikern und wird ein Benefizkonzert veranstalten. Gerade heute habe ich erfahren, dass am 7. Juli der MBC eine Benefizveranstaltung plant, Integration durch Sport. Für den Herbst haben sich Menschen angekündigt. Also wir sind sehr froh, dass wir in diesem kleinen Ort Türklitz, vergleichsweise kleinen Ort Türklitz, auch Unterstützung von außen erfahren, die sich mit solchen großen Veranstaltungen, die auch eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen, äh, sich darin äußert. Aber auch viel Unterstützung, die man gar nicht so wahrnimmt. Wo Menschen uns anschreiben und sagen, wir stehen hinter euch, wir sind für euch da und unterstützen euch. Wo Menschen anrufen und sagen, wir bekommen mit, was im Troek jetzt los ist und wir freuen uns darüber, dass jetzt auch die ersten Gäste da sind und hoffen, dass dort die Integration gelingt. Wir sind angewiesen auch auf diese Unterstützung, die über den Ort und auch über den Landkreis hinaus geht. Denn es ist dort viel zu tun. Und gerade durch das, was im Vorfeld geschehen ist und die große Medienaufmerksamkeit, glaube ich, ist es auch wichtig, das hier zu benennen. Und all denen, die auch weit im Land äh, diese Arbeit in Drücklitz unterstützen, an dieser Stelle auch mal Danke zu sagen. Ich habe nicht allzu viel dazu zu sagen, aber es gibt eine Geschichte dazu. Am 4. Dezember 1900, äh, 2014 hatten wir eine Ortschaftsratssitzung und so wurde uns bekannt gegeben, dass eventuell Asylbewerber kommen. Und an diesem Tag habe ich einen Entschluss gefasst, trotz der Dis, äh, Diskussion, die wir hatten, ich wollte und werde ein Pate sein. Das ist ganz einfach in meinen Gedanken so weitergeführt worden. Die Zeit des Wartens, die Zeit äh, des Bangens ist jetzt vorbei. Und jetzt sind die Leute da und ich persönlich freue mich darüber, dass es das ganz einfach so weit gekommen ist. Es gibt natürlich doch ein paar Bedenken und ein paar Anmerkungen dazu. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ein Blick über den Tellerrand äh, kann sehr bereichern. Und das haben viele von den Ströglsern noch nicht getan. Wenn ich dann denke an das Wort der Mutter Teresa, dass Einsamkeit und das Gefühl unerwünscht zu sein, äh, die schlimmste Armut sein kann, das bringt mich zum Nachdenken. Und ich habe... Gedacht, es müssen genügend Helfer da sein und Helfer sind eigentlich nicht genügend da. Äh, deshalb brauchen wir äh, die Leute, die sich dafür integrieren. Wenn zum Beispiel eine staatliche Institution mit ihrer Kraft am Ende ist, dann muss ganz einfach dann das Förderprogramm der, der, der, dieser Paten greifen. Und das wäre dann die kluge Idee, sich immer mehr zu finden und zu sorgen. Das macht doch der Initiativkreis ganz gut. Ich sage zum Beispiel so, wir brauchen keine Demonstration von rechts oder von links, wir brauchen keine Anfeindungen, wir brauchen keine Gewalttaten, wir brauchen Menschlichkeit, wir brauchen Verständnis, wir brauchen Toleranz, wir brauchen helfende Hände. So, das sind die Grundsätze, die ich verfolge und will mit meinen, mit meinen Familien, die ich zu betreuen habe, will ich so umgehen, dass der Weg denen für eine Integration ermöglicht wird. Ich bin immer wieder gefragt worden, warum denn nur Menschen in Türkei, die Leute aufnehmen, sich darum kümmern als Paten, dass sie in Privatwohnungen vermittelt werden. Ich denke, das ist ganz einfach, weil die Menschen nur nutzen, weil sie Hilfe brauchen, weil es absolut liebenswürdige Menschen sind, die unsere Anteilnahme brauchen. In den letzten Wochen, Monaten sind äh, selbsternannte Patrioten auf die Straße gegangen, äh, um das christliche Abendland zu verteidigen. Urchristlich, das möchte ich deutlich sagen, ist für die Weisen da zu sein, das ist biblisch, und den Flüchtlingen zu helfen. Und das ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich möchte vor allem sagen, das merke ich jetzt auch an diesen beiden netten lieben Familien, Teilen macht reich und nicht ärmer. Wir können uns die Angst in Deutschland sparen, denn die Flüchtlinge bringen viele wertvolle, gute Sachen, sie bringen Geschenke mit. Sie bringen eine neue Dankbarkeit für kleine Sachen mit, die wir als Deutsche leider oft verlernt haben, weil wir wohl offensichtlich blind vor Wohlstand geworden sind. Sie so bringen eine Herzenswärme mit und auch eine, eine neue Lebenskreativität, das Leben anzupacken, weil sie etwas erreichen wollen, so wie viele von unseren Landsleuten vor 20 Jahren nach, Ostdeutschland, äh, nach Westdeutschland gegangen sind, um kreativ was aufzubauen, kommen nun andere kreative Menschen herbei, die ihr Leben anpacken wollen, die etwas aufbauen wollen die auf jeden Fall als Menschen eine Chance verdient haben. Und was uns Deutschen vielleicht auch gut tut, Sie bringen eine ganz andere neue Lebensfreude mit. Gestern waren meine beiden älteren Töchter mit den beiden Familien spontan einkaufen gegangen im Ort und sie sind die ganze Zeit eigentlich lachend durch den Ort und durchs Geschäft gegangen. Wir können eine neue Lebensfreude ähm, geschenkt bekommen, die wir uns als Deutsche öfters auch so zu so wünschen, einfach über das Kleine Dankbar zu sein und um mit den Menschen gemeinsam eine Gemeinschaft aufzubauen. Viele jammern über Einsamkeit. Wir bekommen eine neue Gemeinschaft geboten, haben Menschen, die uns Familiengemeinschaft und herzliches Miteinander vorleben. Und das ist das Entscheidende, dass wir menschlich miteinander umgehen. Zwei Fragen. Erstens, hat Halberstadt die Leute ausgewählt, die nach Brügels gekommen sind? Oder hat die Gemeinde oder der Kreis eine Mitsprache gehabt? Und zweitens, müssten wir das mit dem Hintergrund werden? Also, ja nicht in alle Feinde also Halberstadt hat das ausgewählt, wie das üblich ist. Dafür ist die Zentrale ja zuständig. Und ich kann nur sagen, dass es... Flüchtlingsfamilien sind, ich kenne jetzt bloß die afghanischen Familien, die zwischen 60 und 88 Tagen unterwegs waren und schlimmstes Leid dabei erlebt haben und die aus unmittelbarer Not geflohen sind. Herr Ulrich, Sie haben Sie nicht... auf dem Deutschlandfunk. Aber, ja okay, also... Sie hat mir mal gesagt, Sie hätten Sie ausgesucht, aber das ist nicht der Fall. Sie haben die quasi nicht vorher die Flüchtlinge darauf vorbereitet, auf was für eine Situation Sie stoßen werden, was für einen Ort Sie kommen werden. Also wir haben natürlich mit der zentralen Aufnahmestelle im Vorfeld darüber gesprochen, äh, auch über die Situation in Tröglitz. Und wir haben die Flüchtlinge im Vorfeld, äh, also mit der Ankunft über die Situation äh, in Tröglitz unterrichtet und äh, sie darüber aufgeklärt, bevor sie, bevor sie nach Tröglitz kam. Und hätten Sie Nein sagen können, die Flüchtlinge? Ja, natürlich. Also wir waren auf alles vorbereitet. Äh, gibt es jetzt erhöhten Polizeischutz im Dorf nochmal durch die Ankunft der Flüchtlinge? Also, über das äh, Sicherheitskonzept äh, wollen wir nicht öffentlich äh, sprechen, äh, damit das auch funktioniert. die Die waren sehr gefasst und sehr nüchtern. Und im Ergebnis des Gespräches äh, habe ich auch viel Dankbarkeit gespürt. Dass wir so offen auch miteinander umgegangen sind und äh, die Frage, äh, äh, dort nicht unterzukommen, hat hat sich dann nicht gestellt. 24. Die Akzeptanz von Flüchtlingen hängt ja auch mit den Schicksalen zusammen, die wir hier kennenlernen in Deutschland. Können Sie denn etwas mehr noch zu den Hintergründen sagen? Und also die Familie aus Indien, warum sind die jetzt nach Deutschland, warum sind nach Deutschland gekommen? Und, warum Sie jetzt hier das ich denke, die grundsätzliche Bereitschaft der Flüchtlinge oder Einzelne ist ja da, dazu etwas, oder überhaupt etwas zu sagen, oder? Okay. Also wir wollen Dinge, die jetzt im Asylverfahren von relevant sein können, natürlich hier nicht darlegen. Das ist ja auch verständlich, weil die... Flüchtlinge teilweise ja ihre Verfahren noch gar nicht äh, begonnen haben. Andreas Jöhl, österreichischer Rundfunk. Äh, haben sich die Flüchtlinge gefreut, wenn sie jetzt zu einer Pressekonferenz so eingeladen werden und präsentiert werden? Auch das haben wir im Vorfeld besprochen und jedem die Frage gestellt, ob er äh, sich das vorstellen kann. Äh, wir, äh, wir machen ja hier eine Gratwanderung zwischen dem was man dem einzelnen, der einzelnen Person zumuten kann an öffentlicher Aufmerksamkeit und dem, äh, was wir tun sollten, um das öffentliche Interesse an der Situation in Tröglitz auch zu erfüllen. Äh, wir haben die äh, Pressekonferenz bewusst hierher ins Landratsamt nach Naumburg verlegt, in der Hoffnung und eben auch mit der Bitte, dass wir danach in Ruhe, und ohne diese öffentliche Wahrnehmung in äh, Tröglitz miteinander die nächsten Wochen und Monate verbringen können. Eine Nachfrage dazu. Was war dann trotzdem der Grund, die Familien für Pressekonferenzen mitzunehmen? Das ist ja, Sie sagen Sie selber, es ist gerade gewesen, gerade Entscheidung ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Was war der Grund, also was, was, was erhoffen Sie sich dadurch? Na, wir erhoffen uns davon, dass einerseits äh, Ihre Informationswünsche gedeckt werden und andererseits Sie jetzt nicht äh, in dieser großen Dimension, wie sie hier sind, dann in den nächsten Tagen äh, und auch Wochen äh, vielleicht bis in die Wohnungen versuchen, äh, Informationen zu bekommen. Deshalb haben wir auch entsprechende Vorkehrungen in Tröglitz getroffen. Wir wissen ja aus den unzähligen Anfragen, die von ihrer Seite in den letzten Wochen gekommen sind, äh, dass eben die Frage, wann kommen die Flüchtlinge, woher kommen die Flüchtlinge, eben sehr groß waren. Und wir haben versucht, damit einen Mittelweg zu äh, begehen. Äh, einerseits ähm, Tröglitz von dieser, den Ort selbst, von dieser Medienaufmerksamkeit etwas zu entlasten und andererseits ihre Informationsbedürfnisse zu erfüllen. Noch eine Nachfrage. Sind die Flüchtlingsfamilien ganz freiwillig mitgekommen oder haben sie sie etwas dazu angehalten? Ich habe Sie in keiner Weise angehalten, ich habe jede einzelne Familie nochmal gesondert, gefragt, ob Sie dazu bereit sind und von jeder kam ein ausdrückliches Ja. Ein freudiges Ja. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, die... Können Sie sich erlauben? Bitte? Die können Sie sich meiner Meinung nach erlauben? Ja, natürlich. Also aus meiner Sicht, ich habe Sie so verstanden, dass es keine Probleme damit gibt.